So, warte. Ich muss so viel lachen, Alter. Ich kann ja. <lacht> <lacht> hey, es nicht stillhalten. Ja. Hä, ist übelst gut. 1 <lacht> zu 1, <eins>, oder? <lacht> Meine Fahrt. Wir beim neuen Video. Jetzt geht's los. Ich hab dich in deiner Hochzeitsnacht gesehen. Du siehst schön aus. Es ist meine Schwester. Wirklich. Es ist kompliziert. Ja. So geht's mir um. Guck mal, wenn ich früh so stehe, soll ich irgendwas was alles von Komm dir nicht so schlimm. Ich hab's gesehen. Ich seh auch. Ich sehe auch vieles. Vielleicht sehe ich das mal der Arbeit in Viele Dinge jetzt. Ja, klarer und nicht so klar. Es ist kompliziert. Es ist nichts wert für einen Krüppel. Es ist nichts wert für einen Krüppel. Es ist nichts wert für.. Out! It's worthless to a cripple. No, thanks. Es ist gut. Es Ich okay, okay. <laughs> dein dein Handy das war auf jeden Fall zu viel. Na, Aria, ist ja schön warm. Heiß. Ähm, ich will auch was Lustiges sagen. Sag was. <lacht> kabel das ist das cool. Super, das das ist super cool. cool. Brenn, Geht's dir gut? Alles okay? Komisch. Robin? Ja? Wir haben, irgendwie haben wir Bluescreen. Hä? Schein, Alter, scheiße, den die Kamera vier, vier Jahre gehalten, ne? Das ist mein Kleid. Ah, Dummerchen. Ich weiß, das ist gelbes ich das gelbes ich mir ins Auge geschmiert. Das ist ja nicht giftig, das macht Warzen weg, das ist toll. Ja, ich habe aber keine Warzen auf dem Auge. <lacht> Lieber das schwarze. Reicht auf die Nasenspitze. <lacht> das, ist, das, ist das ist halt ja, überhaupt. Das du Kopfern, ne? <lacht> ja. Nein, wenn du das viel aufklaffst, kann ich nicht mehr <lacht> Ja, das ist doch aus, oder? Ja, also, Warte, noch hier umdrehen. Und das Ist Das Eimer. Er ist so sicher, dass. ist ist Ich musste lachen, weil ich was Ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht Wo ist eigentlich dein Schwert? Jetzt da. Die Ja, die also geh so. geht mal irgendwie mehr dahinter, weil von vorne finde ich nicht was, was ist das denn? Was, so, so ein Slice-Geräusch so <lacht> und dann so, so oh, Ohr. <lacht> Tschü, tschü, tschü, tschü, tschü, tschü, tschü, tschü, was? Oh, das ist